Ja, meine Damen und Herren, es hat gedauert, aber zum Schluss haben wir eine Einigung erzielen können. Und ich glaube, es ist ein Beispiel dafür, dass selbst schwierigste Themen auch einvernehmlich gelöst werden können. Wir haben eine Einigung über das zukünftige Verhältnis Großbritanniens zur Europäischen Union erzielt. Der gesamte Diskussionsprozess, ich hatte darüber ja schon verschiedentlich gesprochen, war davon geprägt, dass wir diese Einigung erreichen wollten, aber wir wollten sie auch so erreichen, dass sich die, die sich enger zusammenschließen wollen, zum Beispiel die Eurozone, auch weiter die Dinge tun können, die ihnen wichtig sind. Und dass wir natürlich auch ein hohes Maß an Nichtdiskriminierung haben und dass unsere Grundprinzipien, wie zum Beispiel die Freizügigkeit, nicht in Frage gestellt werden. Es gab, wie Sie verfolgen konnten heute, zahllose Gespräche in kleineren Gruppen und ähm, dann erst als die Einigung im Grunde geschafft war, das Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs. Und wir konnten dann sagen, dass wir nach sehr guter Vorarbeit von der Kommission von Jean-Claude Juncker, aber auch vielen, vielen Verhandlungsrunden von Donald Tusk hier die entscheidenden Weichen stellen konnten und sagen konnten, dieses Ergebnis, diese gemeinsame Haltung zu den Wünschen und Forderungen Großbritanniens konnte verabschiedet werden. Wir ähm, glauben, dass wir damit ähm, David Cameron ein Paket an die Hand gegeben haben, mit dem er in Großbritannien werben kann für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union. Genau an diesem Ziel hat er keinen Zweifel gelassen. Uns wurde durchaus Kompromissbereitschaft abverlangt, aber das Ziel des ähm, Verbleibs Großbritanniens in der Europäischen Union hat diesen Kompromisse auch gerechtfertigt aus meiner Sicht. Und trotzdem kann, darf man sagen, dass sich keiner von uns die Entscheidungen leicht gemacht haben. Wir haben damit einen Beitrag geleistet. Ich habe das gestern im Zusammenhang mit der Migrationskrise auch gesagt, dass wir immer wieder versuchen und von dem Wunsch getrieben sind, auch bei sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, doch die Einheit und die Gemeinsamkeit der 28 Mitgliedstaaten in den Vordergrund zu stellen. Manches dauert sehr lange, aber dieses Grundgefühl hat uns in den letzten zwei Tagen uns doch hier zu den Ergebnissen gebracht. Was haben wir jetzt konkret Beschlossen. Wir anerkennen die legitimen Rechte derjenigen, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen und es werden aber auf der anderen Seite der Eurozone keine neuen Hürden in den Weg gestellt, wenn sie sich weiter stärken möchte. Es war uns wichtig, dass für alle die gleichen Regeln gelten. Und wir gleichzeitig in der Lage sind, innerhalb dieses Regelwerks da zu differenzieren, wo das notwendig ist. Zum Beispiel für die gesamte Finanzmarktarchitektur war uns eben wichtig, dass es ein gemeinsames Level-Playing-Field gibt. Zweitens, ähm, das waren, ähm, war ein Hauptpunkt der Diskussion, geht es um die Frage der Fehlentwicklung im Zusammenhang mit sozialen Fragen, also sozialem Missbrauch. Und hier ähm, haben wir gute Lösungen gefunden. Es wird also eine Phase für die britische Regierung oder für Großbritannien geben, in der ähm, bestimmte Leistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Großbritannien arbeiten, nicht gezahlt werden müssen. Also negative äh, Steuergutschreibungen äh, und ähm, diese, die Dauer dieser Ausnahme wird sieben Jahre betragen. Und es wird dann jeweils für vier Jahre ähm, ja, äh, möglich sein, Ausnahmen von der vollen Erstattung solcher, wir würden sagen, Aufstockerbeträge äh, zu ermöglichen. Wir haben dann sehr lange über die Frage des Kindergeldes und der Indexierung gesprochen. Und hier ist eine Lösung gefunden worden, die, glaube ich, sehr fair ist, nämlich dass ähm, die Regelung gilt für, ähm, am Anfang für alle gleichermaßen, also alle 28 Mitgliedstaaten gleichermaßen, für alle, die neu als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ein EU-Mitgliedsland kommen. Und dass nach einer Übergangsphase bis 2020 dies dann auch ausgedehnt wird aus, auf die schon bereits im Lande befindlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es geht hier um die Zahlung des Kindergelds für Kinder, die im Herkunftsland leben und nicht mit den Eltern sozusagen in das Land äh, gezogen sind, ähm, in dem der Arbeitnehmer tätig ist. Wir ähm, haben ähm, die Flexibilität äh, bewiesen, zu sagen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen über die weitere Entwicklung der Europäischen Union. Die immer engere Union ist nicht das Ziel, das Großbritannien verfolgt. Das äh, ist ähm, sozusagen etwas, wo wir wo ich zum Beispiel die Dinge anders sehe, das ist ganz klar, aber die, wir mussten und haben diese Flexibilität aufgebracht, dies ähm, doch äh, so festzustellen, weil es auch einer der Kernwünsche Großbritanniens war. Und wir stärken die Rolle der nationalen Parlamente bei der Durchsetzung des Prinzips der Subsidiarität. Das ist etwas, was Deutschland sehr gut mittragen kann. Wir haben des Weiteren vereinbart und dieser vierte, Pfeiler der Forderung Großbritanniens ist mir persönlich sehr wichtig und den unterstütze ich voll und ganz dass wir die Wettbewerbsfähigkeit stärken wollen, den Bürokratieabbau in Europa voranbringen wollen, Innovationsfähigkeit stärken wollen. Und dies ist ein Anliegen, das wir oft zu kurz kommen lassen in unseren gesamten Diskussionen. Und es wäre gut, dass durch die britische Initiative, dies hier auch von uns allen stärker in den Vordergrund gestellt wird, vielleicht auch exemplarisch in den nächsten Monaten, wenn es ja in Großbritannien auch darum geht, dass konkret gezeigt wird, wie arbeitet die Europäische Union Union. Also, also nach langem ähm, Verhandeln, ein, man kann das schon einen Kraftakt nennen, den wir hier aufbringen mussten, ist es gelungen, ein äh, Paket zusammenzustellen und wir wünschen und haben das auch deutlich gemacht eben und ich wünsche das persönlich auch David Cameron, dass er damit auch äh, die Menschen in Großbritannien überzeugen kann, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union etwas ist, was einen großen Wert für uns alle darstellt, gerade in einer Zeit, in der wir in einer sehr unruhigen und sehr unsicheren Welt leben. Das führt mich dann auch zu dem weiteren Thema, das wir jetzt am Ende noch behandelt haben. Man muss sagen, last but not least, denn wir haben uns mit der Entwicklung in Syrien beschäftigt und wir haben uns mit der Entwicklung in Libyen beschäftigt. Und hier noch einmal bezüglich Syrien klargemacht, dass wir natürlich auf die humanitären Verabredungen zählen, die in München vor gut einer Woche getroffen wurden. Wir haben hier deutlich gemacht, dass für uns auch sehr wichtig ist, dass wir in Aleppo äh, humanitäre Hilfe ermöglichen. Ähm, es ist ja glücklicherweise gelungen, in einigen. Bereichen Syriens jetzt schon humanitäre Hilfe auch den Menschen zukommen zu lassen, aber äh, gerade die symbolhafte Bedeutung von Aleppo hat uns hier noch einmal beschäftigt und wir haben uns dafür ausgesprochen, dass auf dem Verhandlungswege äh, Zonen definiert werden in denen äh, die Zivilbevölkerung davon ausgehen kann, dass sie sicher ist. Dies gilt zum Beispiel für die Zone an der türkischen Grenze um die Stadt Assas, die ja in dieser Woche auch eine große Bedeutung gehabt hat. Es finden ja heute wieder Gespräche statt in Genf und äh, das sollte im Vordergrund stehen. Wenn zehntausende Menschen äh, Angst haben, Sorge haben, äh, bombardiert zu werden, sollte es möglich sein, sich darauf zu verständigen, dass man in diesen Zonen eben genau nicht äh, bombardiert. Und äh, das hat wieder sehr viel auch äh, mit Aleppo als einer äh, symbolhaften äh, Stadt zu tun. Wir haben hier das Assad-Regime und seine Unterstützer besonders aufgefordert, an dieser Stelle äh, eben auch auf dem Verhandlungswege jetzt äh, Lösungen zu ermöglichen. Wir haben uns des Weiteren über Libyen noch verständigt. Wir hoffen, dass die Bildung einer Einheitsregierung jetzt doch in den nächsten Tagen gelingen kann. Und dass ähm, damit dann äh, die Voraussetzungen auch gegeben sind, äh, dass die Verteidigungsfähigkeit Libyens Lü wieder gestärkt wird. Denn wir haben ein, ein, ein Sorgen, wir, uns bereitet große Sorgen die Ausbreitung des IS ähm, an der libyschen Küste. Und hier ähm, sind wir darauf angewiesen, um ähm, auch äh, dann zu sicherzustellen, dass der IS sich nicht immer weiter ausbreiten kann, dass auch die Verteidigungskraft Syriens unter einer Einheitsregierung äh, vorangeht. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, aber diese beiden Punkte haben uns dann noch beschäftigt. Und wenn wir mal den Bogen spannen von gestern zu heute, dann hat gerade der Konflikt in Syrien natürlich sehr viel mit den vielen Flüchtlingen zu tun und mit der Migrationsagenda hatten wir gestern äh, begonnen. Und insofern ist das sehr wichtig. Wir haben, ich habe heute dann noch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu telefoniert und wir können davon ausgehen, dass er dann auch unserer Einladung, das wird Donald Tusk natürlich als Ratspräsident machen, folgen wird und wir demnächst dann, das Datum wird noch festgelegt, einen Gipfel haben zusammen mit den 28 Mitgliedstaaten und der Türkei. Und dann gerade die EU-Türkei-Agenda noch einmal besprechen, die ja für uns in ihrer Umsetzung jetzt eine Priorität hat, wie ich gestern schon darstellte. Frau Steinhauser. Ja, guten Abend, Gabriele Steinhauser vom Wall Street Journal. Ähm, jetzt brennt es hier an so vielen Stellen, wir haben eine Flüchtlingskrise in Libyen und in Syrien, sieht es auch nicht so gut aus und jetzt haben sich hier die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union 24 Stunden mit, damit beschäftigt, wer von den Briten Kindergeld bekommt. Macht das denn wirklich Sinn? Ist, sind das wirklich die Probleme, auf die man sich in diesem Moment konzentrieren muss? Danke. Danke. Ja, Europa funktioniert danach, dass man sich um die Probleme konzentrieren und auf die Probleme konzentrieren muss, die angesprochen werden und die für einzelne Mitgliedstaaten wichtig sind. Und es ging um nicht mehr und nicht weniger als um die Frage, ob David Cameron als britischer Premierminister in sein Parlament zu seiner Regierung gehen kann und sagen kann, ich habe eine Verhandlungslösung mit meinen anderen 27 Kollegen gefunden, die es mir erlaubt für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union zu werben Und äh, ich muss sagen, bei aller außenpolitischen Bedeutung, gerade die Fragen des Sozialmissbrauchs, die beschäftigen uns im innenpolitischen Bereich in Deutschland auch. Das Thema Kindergeld äh, für Kinder, die nicht in Deutschland leben, ist ein Thema, das ich aus meiner innenpolitischen Diskussion sehr gut kenne. Ich kenne das Thema, wann äh, gibt es ein Recht auf ähm, Sozialleistungen für Arbeitssuchende in Deutschland, eine umfassende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dazu. Also man kann sagen, man kümmert sich natürlich um die internationalen Krisen, aber die Frage, wie man in einer Europäischen Union mit einem gemeinsamen Binnenmarkt, aber keiner Sozialunion, die Schnittstellen zwischen Sozialunion und Binnenmarkt jeweils angeht, die ist schon eine, die uns in vielen, vielen Diskussionen auch in Deutschland beschäftigt und insofern gehört das einfach dazu. Herr Detjen. Frau Bundeskanzlerin, es ist berichtet worden, dass es im Laufe der Verhandlungen durch die griechische Regierung, durch Herrn Tsipras eine Verknüpfung zwischen der Brexit-Diskussion und der Flüchtlingsdiskussion gegeben habe. Können Sie das bestätigen? Und was können Sie uns zu der Position, zu dem Gespräch, das Sie auch mit Tsipras geführt haben, sagen? Und zweitens äh, die Frage, wenn sich jetzt die Wege Europas an der Stelle gabeln, dass die einen politische Integration vertiefen können und Großbritannien das nicht mitmachen muss, Macht das aus Ihrer Sicht weitere Integrations, politische Integrationsschritte für die Eurozone leichter und welche Integrationsschritte würden Sie als nächstes anstreben? De facto hat ja David Cameron ähm, nie ähm, Integrationsschritte der Eurozone aufgehalten, sondern wenn, dann lag das Problem innerhalb der Eurozone. Der Frage, wollen wir Vertragsänderungen, wollen wir keine Vertragsänderungen. Wir haben eine ganze Reihe von Mechanismen, die ähm, im Grunde in, die, in das euro protokoll zum Beispiel aufgenommen werden könnten. ESM, wenn ich daran erinnere, ähm, dass äh, der sozusagen jetzt ein intergouvernementales Gebilde ist, nicht weil wir das nicht äh, europäisieren wollten, sondern weil wir noch keine Vertragsänderung gemacht haben. Das heißt also, ähm, es, es ist bisher nichts an Großbritannien gescheitert, aber es wird, ist von Großbritannien jetzt auch immer wieder sehr klar gesagt worden, äh, dass sie gut verstehen und nichts dagegen haben, dass sich die Eurozone weiter integriert. Wir werden noch weiter arbeiten müssen. Ich meine, ein Thema, das die tiefere Integration beinhaltet, ist zum Beispiel die Kapitalmarktunion, an der jetzt gearbeitet wird, die ich für ein sehr sinnvolles Unterfangen halte für die Vertiefung der Eurozone. Was die Fragestellungen der des griechischen Premierministers Alexis Tsipras anbelangt. So war das im Grunde nochmal ein Zurückgehen zum, zu der gestrigen Diskussion. Und ähm, wir haben jetzt verabredet miteinander, dass ähm, sozusagen, wenn jemand äh, beunruhigt ist über Maßnahmen in einem anderen Lande, wir uns entlang der gesamten Balkanroute dann äh, telefonisch auch sehr schnell kurzschalten, auch sowohl auf der Ebene der Premierminister, ich will nochmal daran erinnern, seit der Westbalkankonferenz im Oktober des vergangenen Jahres gibt es auch eine wöchentliche Telefonschaltkonferenz aller Anlieger der Route des westlichen Balkans. Also, dass sozusagen keine Überraschungen geschehen, sondern dass äh, bei Veränderungen jeder äh, sich dann auch bei den anderen Kollegen meldet. Und das war für Alexis Tsipras eine wichtige Mitteilung. Herr Eder. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gerade ähm, äh, den Sozialmissbrauch angesprochen. Äh, mich würde interessieren, wie sehr das jetzt nur für Großbritannien gilt und wie sehr für alle. Und was Sie äh, Sie haben noch Ihre eigene innenpolitische Diskussion angesprochen. Ob Sie schon Ideen haben, was Sie mit den möglichen Freiheiten, die man aus so einem Deal gewinnt, äh, da anfangen wollen? Also die, äh, grundsätzlich gilt alles für alle. Die äh, Frage der Ausnahme oder der Sozialbremse, wie das ja gemeinhin heißt, hat eine, eine Ausprägung oder ein Design, ähm, bei dem ähm, es sich vor allen Dingen um Großbritannien handelt, das davon Gebrauch machen kann. Es ist, muss sich um ein Land handeln, das nicht von den Übergangsfristen Gebrauch gemacht hat, die es bei der Einführung der Freizügigkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den mittel- und osteuropäischen Ländern gegeben hat. Es gab damals bis zu sieben Jahren Ausnahmen und äh, Deutschland hat diese Ausnahmen sehr weitgehend ausgenutzt. Bei den ersten Beitrittsländern hat man die sieben Jahre genutzt und insofern kommt diese Regelung für Deutschland nicht in Frage. Bei der Kinder Kindergeldregelung gilt das für alle gleichermaßen, für Großbritannien und alle Mitgliedstaaten Und deshalb kann Deutschland davon Gebrauch machen. So wie die Dinge laufen, werden wir das jetzt in der Koalition Überlegen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch umsetzen für Deutschland. Weil, also insbesondere, weil die Kollegen haben jetzt natürlich alle ausgerechnet, wie hoch sind bei Ihnen die Kindergeldzahlungen. Was bedeutet das im Vergleich zu anderen Ländern? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Modelle. Und Deutschland hat im Vergleich der 28 Mitgliedstaaten ein relativ hohes Kindergeld, wenn man das dann vergleicht mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Herr Rinke. Frau Bundeskanzlerin, ich wollte dann noch mal generell fragen, hat man nicht Großbritannien doch zu viele Zugeständnisse gemacht, weil Herr Cameron jetzt in seiner Pressekonferenz gerade jubilierend verkündet, dass Großbritannien jetzt endgültig einen Spezialstatus innerhalb der EU bekommen hat. Wenn das Großbritannien schafft durch eine Referendumsankündigung, wie können Sie sicher sein, dass das andere Länder nicht mit demselben Mittel auch einfordern? Naja, ich glaube, dass wir Großbritannien nicht zu so viel gegeben haben. Ich habe ja gesagt, manches ist uns schwer gefallen, aber ähm, die die Wünsche sind ja auch sehr unterschiedlich. Es gab viele Kollegen, die heute Abend noch mal betont haben, dass sie gar kein Interesse haben, dass für sie auch gilt, dass die Ever Closer Union nicht ähm, das Prinzip ist. Also die Geschmäcker sind da und die Intentionen sind da total verschieden. Und insofern äh, glaube ich nicht, dass aus dem Fall und der Wahrnehmung von Großbritannien jetzt ähm, viele solcher Anlässe kommen. Ähm, es gibt hier keine... Großbritannien hat, ist zu uns gekommen, hat seine Forderungen auf den Tisch gelegt. Wir alle sind nicht verpflichtet gewesen, darüber zu verhandeln. Wir haben das freiwillig und aus gemeinschaftlicher Überzeugung getan. Und insofern ist es ein fairer, wie ich finde, Kompromiss, der uns nicht bei allen Fragen leicht gefallen ist. Bei einigen Fragen halte ich es sogar für eine... Verbesserung der Situation, also dass wir uns mal mit der Frage des Kindergeldes beschäftigt haben, halte ich zum Beispiel der nicht in Deutschland zum Beispiel lebenden Kinder, halte ich für sehr gut, dass wir uns mit der Frage der Wettbewerbsfähigkeit beschäftigt haben, halte ich auch für gut. Also es gibt äh, da Dinge, die sind durchaus auch sehr positiv zu bewerten. Peter Spiegel. kurz. Hm. Thank you, Madam Chancellor. Um, over the last five, six years, you have had made a number of decisions within the Eurozone crisis that had to be taken very quickly, matter uh, of urgency, uh, very time-sensitive. One of the measures in the new agreement with Britain allows a non-Euro member to raise objections and move those decisions to the full European Council. Are you at all concerned that that could slow things down within the Eurozone when something that is a matter of urgency needs to be decided? Thank you. Nein, habe ich nicht, überhaupt nicht. Sie meinen, weil das ähm, auch im Europäischen Rat angesprochen werden kann, bestimmte Fragen. Also ich habe diese, diesen Eindruck überhaupt nicht. Entweder sind wir uns sicher innerhalb der Eurozone, was wir wollen, dann werden wir unsere Anliegen durchsetzen können oder wir sind uns noch nicht einig, aber das ist mehr ein, eine Frage der, der äh, Eurozone selber, als äh, dass uns Großbritannien dabei ähm, im Wege stehen würde. Auch. Ja. Dann sind Sie dran, die Dame in der ersten Reihe. Äh, Ahmed Eimken von Rudau Nachrichten, Nachrichten, Nachrichtensender. Entschuldigung. Äh, Was Frau, für ein Nachrichtensender? Rudau, Rudau Nachrichtensender. Mhm. Ähm, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben eine äh, Flüchtlingskrise haben wir in Europa. Und Sie haben einen Plan und eine Politik da, um diese Flüchtlingsstürme nach Europa zu stoppen oder zu verringern. Aber als ähm, Abadi, der Ministerpräsident vom Irak in Berlin war, haben Sie mit ihm gesprochen, wenn er weitermacht mit seiner Politik, dass sie auch bald Millionen Menschen aus Nordirak sich auf dem Weg machen nach Europa und äh, weil er jetzt überhaupt gar kein Geld an Nordirak bezahlt und finanzielle Unterstützung bekommt, Nordirak überhaupt nicht von Bagdad. Plus 1,8 Millionen Flüchtlinge im Nordirak. Also, das macht. Und wie sehen Sie die Situation jetzt in der Türkei? Wie besorgt ist es? Da habe ich habe ja viele ähm, Fragen zu beantworten. Ja. Natürlich ist, sind die, ist gerade der Terroranschlag jetzt in der Türkei ein sehr besorgniserregender ähm, Vorgang. Und wir haben ja hier auch Stellung genommen als Staats- und Regierungschefs, haben unsere Beileid äh, den Opfern oder vor allen Dingen den Angehörigen äh, bekundet. Und es muss natürlich alles versucht werden, eine Eskalation zu verhindern und die Verhältnisse sind, wenn man sich das anschaut, natürlich auch extrem kompliziert. Wenn ich jetzt aber zurückkomme zum Nordirak, dann ist dort die Flüchtlingssituation uns ja sehr wohl bewusst. Wir haben eine Reihe von Entwicklungsprojekten hier dort ja auch angeschoben und haben auch bei der Syrien-Geberkonferenz durchaus auch dafür geworben, dass auch Mittel, in den Irak ähm, gehen können, dass auch hier die Entwicklungshilfeausstattung, auch die Lebensmittelrationen und vieles andere mehr gut ähm, gegeben werden. Unser Entwicklungsminister war jetzt kürzlich gerade wieder im Nordirak und hat hier auch, ähm, glaube ich, gute Projekte angeschoben. Also unser Projekt Cash for Work ähm, zum Beispiel ist eines, bei dem wir mitmachen. Aber wir haben auch viele. Gelder zum UNHCR gegeben, um Übernachtungsmöglichkeiten zu bauen, die Gesundheitsversorgung in den Flüchtlingslagern zu verbessern. Und ich weiß, dass dort noch sehr viel zu tun ist. Jetzt will ich mich in die inneren Geldströme vom Irak nicht einmischen. Es gibt auf der einen Seite diesen wahnsinnig gefallenen Ölpreis, der allen zu schaffen macht. Ich glaube, den Kurden im Nordirak genauso wie der Zentralregierung. Der Ministerpräsident al albadi hat mir gesagt, dass in den letzten Jahren der Haushalt, der zu 90 Prozent von Erdöl abhängig ist, vom Erdölverkauf, dass der sozusagen noch einen Wert von 15 Prozent hat von früher. Und nun sagen die einen, es werden auch Erdöl aus Kurdistan, wird verkauft ähm, und das Geld fließt dann nicht an die zentrale Regierung. Die zentrale Regierung zahlt nicht. Es ist in jedem Fall eine extrem bedrückende Situation. Und deshalb haben wir auch bei dem Besuch des irakischen Ministerpräsidenten einen ähm, Schritt gemacht, den wir nicht jeden Tag machen, nämlich einen ungebundenen Finanzkredit in Höhe von 500 Millionen an den Irak geben, um zu ermöglichen, dass Infrastruktur wieder aufgebaut wird in den Städten, in denen Menschen jetzt zurückkehren, nachdem äh, die, sie befreit wurden vom IS, zum Beispiel Sinjar und andere Städte. Ich glaube, das ist äh, ein vernünftiger Weg, Fluchtursachen zu bekämpfen. Kein, jetzt, bitte, bitte. bitte. Wir der Herr da hinten links außen, ja. Dankeschön, russischer Sender, 5. Kanal. Äh, Frau Bundeskanzlerin, zum Thema äh, Flüchtlingskrise. Äh, viele meinen heute, äh, dass äh, Deutschland mit der Politik der offenen Grenzen äh, sich zunehmend in Europa isoliert hat. Sehen Sie das auch so oder haben Sie das hier gesehen? Nein, das habe ich hier nicht gesehen, denn wir haben uns ja zu 28 Mitgliedstaaten geeinigt, ähm, wie wir weiter vorgehen wollen. Wir haben einheitliche Prinzipien. Diese Prinzipien heißen, wir wollen unsere Außengrenze schützen, das ist das Interesse aller. Zweitens, wir wollen die Schmuggler und Schlepper bekämpfen und die Zahl der uns zu uns kommenden Flüchtlinge spürbar reduzieren. Und äh, drittens ähm, wollen wir die illegale Migration vor allen Dingen bekämpfen und äh, gegebenenfalls durch legale Migration ersetzen, denn Schmuggler und Schlepper haben ähm, oft Menschen schon in ein sehr großes Risiko geführt. Wir haben schon alleine im Januar und Anfang Februar über 300 Tote in der Ägäis und das ist äh, nicht zu rechtfertigen. Wir müssen sehen, dass die, die zu uns kommen sollen, auch wirklich auf einem sicheren Weg kommen. Ich glaube, dass äh, angesichts der Tatsache, dass ein Konflikt wie Syrien in, sehr stark in unserer Nachbarschaft ist – das ist ja nicht ewig weit weg von Europa –, angesichts der Tatsache, dass die Türkei 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat mit 70 Millionen Einwohnern, ein äh, Kontinent wie Europa sich nicht völlig abschotten kann. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir die Dinge ordnen und steuern müssen und dass wir dadurch, dass wir bei den Fluchtursachen ansetzen, dann auch ähm, die Lösung finden, dass Menschen näher an ihrer Heimat bleiben können. Dazu haben wir vieles jetzt gemacht. Das Stichwort der Londoner Konferenz, das Stichwort der Unterstützung Irak. Wir haben durch drei Milliarden Zahlungen an die Türkei auch dafür gesorgt, dass auch die Lebensbedingungen der Flüchtlinge sich dort bessern können. Aber das Zentrale sind auch die politischen Gespräche, die jetzt gerade in Genf stattfinden, zwischen Russland, zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, Europäische Union, aber eben auch den, äh, hoffentlich bald wieder den Parteien, die vor Ort ähm, im Konflikt stehen. Und das alles gehört zusammen. Und ich habe äh, sehr gespürt, dass wir, so wie wir das britische Thema äh, besprochen haben miteinander, dass wir nur stark sind, wenn wir als 28 Mitgliedstaaten auch gemeinsame äh, Lösungen haben und dass wir uns entschieden haben, einen gemeinsamen Dip Gipfel, nicht nur einen Gipfel der Koalition der Willigen, sondern einen gemeinsamen Gipfel zu 28 mit dem türkischen Ministerpräsidenten Anfang März zu haben. Das ist, glaube ich, auch ein sehr starkes Signal. Die letzte Frage, Herr Ziedler. Äh, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben ähm, davon gesprochen, äh, wie viel Kompromissbereitschaft äh, Ihnen abgeverlangt wurde. Können Sie uns denn sagen, welcher Punkt äh, Ihnen besonders, äh, Sie besonders geschmerzt hat möglicherweise in den Verhandlungen? Und vielleicht können Sie noch ein Wort dazu sagen, es wurde ja viel über Vertragsänderungen gesprochen. Ist denn im Zuge dieser 30-Stunden-Gespräche klar geworden, wann die bevorstehen könnten? Nein, wann die bevorstehen könnten, das ist nicht gesagt worden, sondern es sind an einigen Stellen gesagt worden, bei einer nächsten Vertragsänderung wird man dies und jenes machen. Es gibt ähm, unterschiedliche Dinge, die Ever Closer Union, die immer engere Union, das ist eine emotionale Frage. Ich gehöre zu denen, die dafür sind, dass die Integration fortschreitet innerhalb der Europäischen Union. Das ist nicht leicht gefallen, wenn dann jemand kommt und sagt, das sehe ich nun ganz anders. Aber im Zuge des Kompromisses habe ich das getan und sicherlich hätte man auch für das Thema des Sozialmissbrauchs noch andere Zugänge schaffen können. Jetzt ist ein Weg gewählt worden, der für Großbritannien richtig und gut ist, aber auch Deutschland hat in dem Zusammenhang eine ganze Reihe von Problemen, hätte man sich auch andere Lösungen vorstellen können. Aber im Zuge des Kompromisses haben wir jetzt zugestimmt und nun wünsche ich, nur, äh, wünsche ich vor allen Dingen David Cameron das Allerbeste in den folgenden Wochen und Monaten. Dankeschön und Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende, nachdem Sie hier äh, tapfer ausgeharrt haben.